Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf Improved Wi-Fi, heute mit dem Softwareunternehmen HubSpot in Analyse. HubSpot hat ein zum Teil ähnliches Geschäftsmodell wie Salesforce und auch der Kurs hat sich in den vergangenen Jahren ähnlich entwickelt. In diesem Video möchte ich erörtern, inwiefern HubSpot ein Burggraben gegenüber anderen Softwareunternehmen wie unter anderem Salesforce hat, ob die Fundamentaldaten des Unternehmens ein Investment attraktiv machen und wenn ja, zu welchem Kaufpreis man bei HubSpot einsteigen sollte. Fangen wir direkt einmal mit dem allgemeinen Daten zu HubSpot an. HubSpot ist ein US-amerikanisches Unternehmen und kommt bei 47 Millionen ausstehenden Aktien auf eine Marktkapitalisierung von 24 Milliarden US-Dollar. Zum Ende 2021 beschäftigt der HubSpot weltweit über 5.900 Mitarbeiter. HubSpot hat Standorte in 13 Ländern, ist in mehr als 120 Ländern aktiv und hat insgesamt ca. 135.000 Kunden. Geleitet wird HubSpot von Yamini Ranga, einer Frau mit langjähriger Erfahrung im Bereich des Kundenservice und Marketing, sowie mit hoher technischer Expertise durch ihren Bachelor in Elektrotechnik und ihrem Master in Informatik und darüber hinaus hat sie durch ihren MBA auch einen passenden Bildungshintergrund für die Tätigkeit als CEO bzw. Manager. Einzig bemängeln lässt sich an Ranga, dass diese erst in ihrer CEO-Tätigkeit ja, seit noch nicht einmal einem Jahr tätig ist. Insgesamt ist das Management allerdings mit 4,4 Jahren durchschnittlicher Amtszeit relativ gut vertraut mit HubSpot und den jeweiligen Aufgaben im Unternehmen. Kommen wir jetzt zum Geschäftsmodell von HubSpot, wie ich eben angesprochen habe, ähnelt das Geschäftsmodell von HubSpot in einigen Bereichen dem Geschäftsmodell von Salesforce, denn auch HubSpot stellt Customer Relationship Management Software as a Service via Cloud bereit. Die CRM-Software stellt HubSpot sogar kostenlos zur Verfügung. Für gewisse Features muss man nach meinem Verständnis zwar extra bezahlen, allerdings sind alle grundlegenden Basisfunktionen eines CRM-Systems hier kostenlos. Ja, warum macht HubSpot dies? Nun, HubSpot ist nicht nur gut darin, Software zur Verbesserung des sogenannten Inbound-Marketings bereitzustellen, sondern ist selbst hervorragendes Beispiel von gutem Inbound-Marketing. Inbound-Marketing bezeichnet Marketingmethoden, welche darauf abzielen, dass ein Unternehmen von ihren Kunden aktiv aufgesucht und gefunden wird und dadurch, dass viele kleinere Unternehmen nach kostenloser CRM-Software suchen, stoßen diese auf HubSpot. Nun ist der erste Customer-Touchpoint vorhanden, Kunden sind begeistert von dem kostenlosen CRM-Tool und bestellen weitere Funktionen und Integrationen dazu, welche dann allerdings kostenpflichtig sind. Zu diesen allgemeinen zusätzlichen Funktionen bzw. Integrationen gehören die verschiedenen Suits bzw. Hubs, welche du hier in der Mitte siehst und welche gemäß der Vision von HubSpot zu einer gesamtheitlichen Plattform verschmelzen sollen. Doch schauen wir uns jetzt die einzelnen Hubs bzw. Softwarepakete mit ihren Funktionalitäten an, welche man zur kostenlosen CRM-Plattform dazu buchen kann. Der Marketing Hub ist ein Softwarepaket, welches zur Durchführung von Inbound-Marketing-Kampagnen und zur Automatisierung von Marketingprozessen, zur Lead-Generierung und zur Umsatzzuordnung genutzt werden kann. Sales Hub umfasst äh, ja, eine Softwarelösung für den Vertrieb. Dahingehend bietet Sales Hub erweiterte Customer Relationship, Funktionalitäten und bietet Möglichkeiten zur Automatisierung und Bewertung von Vertriebsprozessen an. Service Hub ist ein Softwarepaket, welches Funktionalitäten für den Kundensupport anbietet, wie zum Beispiel das Automatisieren von Helpdesk-Aktivitäten und das Schaffen eines naja, einer Wissensgrundlage für die Kunden. Das Content Management System Hub umfasst Funktionalitäten einer Content-Management-Software. Nutzer des CMS-Hubs können per Drag-and-Drop moderne Webseiten erstellen und darüber, unter, äh, darüber hinaus unterstützt das CMS-Hub ebenfalls die Suchmaschinenoptimierung, also dass man halt besser gefunden wird, dass die Webseite besser gefunden wird. Operations Hub ist ein Softwarepaket, welches es ermöglicht, Daten zu synchronisieren und die Datenqualität zu messen und zu verbessern. Und in folgender Grafik siehst du die jeweiligen Preise für die Softwarepakete pro Monat. Wie bei so vielen anderen Softwareanbietern, wie zum Beispiel Adobe, verkauft auch HubSpot ihre Software nicht, sondern stellt diese in Form eines Abos über die Cloud as a Service zur Verfügung. Und dies sorgt dafür, dass HubSpot einen stetigen Cashflow hat. Nutzer müssen langfristig zwar mehr zahlen, haben dafür jedoch immer die aktuellste Software mit den neuesten Funktionalitäten zur Verfügung. Betrachten wir jetzt die Aktionärstruktur von HubSpot. Hier ist auffällig, dass sich weniger als 5% der Aktien unmittelbar im Streubesitz befinden. Dennoch sind viele der Aktien natürlich indirekt auch dem Streubesitz zuzurechnen, da ETF-Anbieter wie BlackRock oder Vanguard beispielsweise zusammengerechnet 15% der Anteile halten. Die 25 größten Aktionäre von HubSpot besitzen insgesamt mehr als 70 Prozent der Aktien. Knapp 5% der Aktien befinden sich im Besitz von Insidern. Und schaut man auf die Insider-Trades, so lässt sich sagen, dass in den letzten drei bis sechs Monaten Insider-Verkäufe von einem Insider vorgenommen wurde mit einem Volumen in Höhe von 1335 Aktien im Wert von 1,1 Millionen US-Dollar. Blicken wir jetzt noch auf den Chart. Auf Einjahressicht kann man sehr gut erkennen, dass der Aktienkurs nach dem parabolischen Anstieg zuletzt überproportional zur Korrektur am Gesamtmarkt gefallen ist. Dennoch stehen vor Anleger, die vor einem Jahr eingestiegen sind, 8% Rendite zu Buche. Innerhalb der letzten 90 Tage kam es zu einem Kurseinbruch um knapp 33%, während der Markt um knapp 7% fiel. Und betrachtet man den Langfristchart, so kann man erkennen, dass mit Hubspot in der Vergangenheit überdurchschnittliche Renditen erzielt werden konnten. Während der Markt in den letzten fünf Jahren um 80% anstieg, steht bei HubSpot nach wie vor eine Kursrendite von über 700% zu Buche. Schauen wir nun auf die Gewinn- und Verlustentwicklung von HubSpot und beginnen mit dem Umsatz. In folgender Grafik siehst du die Umsatzentwicklung seit Gründung von HubSpot und dessen Zusammenhang mit den Releases der Softwareprodukte. HubSpot konnte nahezu fast alle zwei bis drei Jahre ihren, Umsatzwachstum, ja, ihren Umsatz verdoppeln. Umsatzwachstum verdoppeln wäre schön. Ähm, und auch wenn das relative Wachstum durch die Erhöhung der Basiswerte etwas abgenommen hat, so ist der absolute Anstieg des Umsatzes durchaus äh, parabolische Ausprägung. Anfang 2021 knackte HubSpot die 1 Milliarde Umsatzmarke und erreichte darüber hinaus die 100.000 Kundenmarke. Zum Ende 2021 betrug der Umsatz von HubSpot 1,3 Milliarden Dollar. Bei operativen Ausgaben in Höhe von knapp 1,1 Milliarden US-Dollar ergab sich ein free Cashflow von 176 Millionen Dollar und dennoch war das Nettoergebnis negativ mit einem Verlustbetrag von 77 Millionen US-Dollar. Der Verlust pro Aktie betrug 1,66 US-Dollar und für Ende 2023 schätzen Analysten im Durchschnitt einen Verlust pro Aktie in Höhe von 2,74 US-Dollar, was einer Steigerung des Verlustbetrages pro Aktie von mehr als 50% entspricht. Hier muss man jedoch hinsichtlich der Prognosen kritisch sagen, dass ein Anstieg des Verlustes pro Aktie dem Trend widerspricht, wie du in folgender Grafik siehst. Darüber hinaus ähm, ja, ist die Bruttomarge ziemlich hoch, bei, liegt bei starken 81% und die operative Marge hat sich über die letzten Jahre auf heute 9% verbessert. Während zum Ende 2023 bei den Analysten auf Jahressicht von einem Gesamtverlust in Höhe von 140 Millionen US-Dollar ausgegangen wird und somit ein sinkendes Nettoergebnis erwartet wird, wird beim Umsatz ein kräftiger Anstieg auf 2,1 Milliarden US-Dollar erreicht, was dem durchschnittlichen Wachstum der Vergangenheit mit einer Umsatzverdopplung alle zwei bis drei Jahre bzw. einem annualisierten Umsatzwachstum von 40 seit dem Jahr 2014 entsprechen würde und somit im Sinne einer Extrapolation des vergangenen Umsatzwachstums aus meiner Sicht auch sehr plausibel und realistisch klingt. Denken wir jetzt noch einmal genauer auf die Umsatzzahlen und das Umsatzwachstum. Der internationale Umsatz ist zuletzt stark gewachsen, 58% jährliches Wachstum seit 2014, wodurch der internationale Anteil am Gesamtumsatz von 22 auf 46% gestiegen ist. Ein genauerer Blick auf die Herkunft der Umsätze zeigt die größten Produkte. Das ist einmal der Marketing-Hub und der Sales-Hub und vor allen Dingen der Sales-Hub und der Service-Hub wachsen sehr, sehr stark. Die Entwicklung von HubSpot von einem ja, Unternehmen, was eine einzelne Marketing-App zu einer Plattform mit den verschiedenen vorgestellten Softwarepaketen aufgebaut hat, lässt sich unter anderem auch an den Kundenbuchungsdaten erkennen. Hier lässt sich konstatieren, dass HubSpot ihre Software zunehmend im Bundle oder im Bündel verkauft, vertreibt im Vergleich zum Jahr 2017, haben prozentual an der Gesamtheit der Kunden gesehen fast doppelt so viele ähm, ja, Kunden zwei oder mehr Services gebucht. Und auch Neukunden wählen vermehrt ein Multi-Hub-Angebot und buchen nicht nur ein Service. Da gehen möchte ich, bevor ich zur Bilanz komme, noch auf die Retention Rates eingehen, welche sich seit 2017 ebenfalls stark verbessert haben. Die Dollar-Retention liegt im oberen 80%-Bereich, das heißt 85% bis 89% der Kunden bleiben, auch nach einem Jahr noch Kunden. Dieser Wert klingt ja, ganz okay, ist er jetzt aber auch nicht überragend und die Net Revenue Retention liegt bei über 110%. Das heißt, Kunden, die vor einem Jahr schon Kunden waren, geben im Durchschnitt über 10% mehr aus als im Vorjahr. Schauen wir jetzt auf die Bilanz. Die kurzfristigen Assets in Höhe von 1,45 Milliarden Dollar übertreffen sowohl die kurzfristigen Verbindlichkeiten, die langfristigen Verbindlichkeiten als auch die Summe aus kurzfristigen und langfristigen Vermögenswerten. Seit 2015 ist die Eigenkapitalquote um ca. 15% Prozentpunkte gesunken und liegt derzeit bei ca. 40%. Prozent. Die Debt-to-Equity-Ratio von HubSpot liegt gemäß Simpli Wall Street bei 46% Prozent und wie du in konsolidierter Bilanzansicht hier sehen kannst, sitzt HubSpot auf liquiden Mitteln in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar. Somit ist die Finanzierung des Unternehmens in den nächsten ein bis zwei Jahren ausreichend gewährleistet. Kommen wir jetzt zur abschließenden Bewertung von HubSpot. Gemessen an dem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 28 ist HubSpot derzeit relativ teuer bewertet. Auch das Two-Stage-Free-Cashflow-to-Equity-Modell, basierend auf den durchschnittlichen Analystenprognosen zur zukünftigen Cashflow-Entwicklung, kommt zu dem Ergebnis, dass HubSpot derzeit massiv überbewertet ist und der faire Wert bei 263 Dollar und nicht bei 500 Dollar liegt. Hinsichtlich dem Burggraben lässt sich auf das renommierte Analyseunternehmen Gartner referenzieren. Gartner schätzt HubSpot als Leader im Bereich der plattform für B2B-Marketing-Automatisierung ein und am meisten mit HubSpot wie bereits angesprochen mit Salesforce verglichen, weil beide Unternehmen im Kern ein Customer Relationship Management Tool anbieten. Salesforce hat sich hier eher auf Großkunden spezialisiert. HubSpot eher auf kleine und mittelgroße Unternehmen. Mittlerweile muss man aber sagen, dass das so ein bisschen verschwimmt und auch HubSpot zunehmend größere Kunden an Land ziehen kann. Hinsichtlich der Vergleichbarkeit und unmittelbaren Konkurrenz von HubSpot mit Salesforce lässt sich noch sagen, dass Salesforce sich mit Zukäufen wie Tableau oder Slack in weitere B2B-Bereiche in den Segmenten BI und Analytics und Kommunikation erweitert hat, während HubSpot in die Content-Management-Systeme und Marketing-Segmente existiert expandiert. Neben Salesforce gibt es noch kleinere Anbieter, die einzelne Lösungen von HubSpot Konkurrenz machen könnten oder machen und HubSpot setzt hier vor allen Dingen darauf, dass alles über die eigene Plattform abgewickelt wird. Ähm, Inhalte werden gepflegt, Kontakte nachgehalten, E-Mail-Marketing betrieben und ja, sensible Geschäftsprozesse werden halt in den Systemen dort abgewickelt und das führt natürlich zu einem hohen login effekt und ja, dahingehend würde ich auf einer Skala von 1 bis 10 HubSpot hinsichtlich der Burggrabentiefe eine 8 geben. Das Fazit zu HubSpot ist aus meiner Sicht, dass es sich hier um ein innovatives und stark wachsendes Unternehmen mit ausreichenden Finanzierungsmöglichkeiten handelt, welches einen ausreichenden Burggraben gegenüber Salesforce und anderen Konkurrenten aufweist. Nichtsdestotrotz ist HubSpot meiner Meinung nach trotz der derzeit positiven Zukunftsaussichten deutlich überbewertet und einen Direkteinstieg würde ich beim derzeitigen Kursniveau nicht wagen. In dem Sinne macht's gut, bleibt gesund und ciao.